heute am 13.8. hier in Frankfurt am Main, in der größten Finanzmetropole Europas. Was wir grundsätzlich kritisieren ist, wie Banken momentan funktionieren und das ist hauptsächlich ähm, auf Profit orientiert und folgt einfach einem Wachstumszwang. Dieses Wachstum und dieser Profit führt immer zur Ausbeutung von Mensch und Natur und ist damit mit einer klimagerechten Zukunft, wie wir sie uns wünschen unvereinbar. Ah! Hinter uns sehen wir auch das belebte Klimacamp. Den ganzen Tag gestern Abend und heute Morgen sind noch Menschen von der bundesweiten Anreise hier angekommen. Die sind hier, weil wir heute ab 14 Uhr gemeinsam auf die Straße gehen. Wir haben erst Sternmärsche und dann eine Hauptkundgebung und eine Hauptdemo. Wir wollen klar machen, dass Investitionen so wie sie jetzt momentan geschehen, das heißt nach hauptsächlich auf Profit orientiert ähm, und auf Wachstumszwang orientiert, ähm, so nicht mit einer gerechten und nachhaltigen Zukunft vereinbar sind. Kapitalismus raus, raus, den Was wir haben, ist Gewissheit. Denn wir wissen, woher die Klimakrise kommt. Wir wissen, dass fossile Energien voll dran sind. Der neue IPCC-Report vom Montag hat gezeigt, dass wir, wenn wir so weitermachen, schon... 2030 wichtige Kipppunkte der Klimakrise überschreiten werden. Und ähm, dass währenddessen äh, vom Finanzsektor weiterhin in ähm Kohle, Öl und Gas investiert wird und äh, mit den Investitionen von jetzt ähm, eben fossile Infrastruktur noch in die nächsten Jahre hinein, in die nächsten Jahre hinein gefestigt wird, ist äh, für uns aus einer klimagerechten Perspektive völlig unverständlich. Die Wirtschaftsweise, wie wir investieren, die an Profit und Wachstum orientiert ist und nicht an sozialen Bedürfnissen und ökologischen Bedürfnissen ausgerichtet. Mit der werden wir es nicht schaffen, den Klimawandel zu stoppen. Wir müssen vor allen Dingen Investitionen und auch, wie investiert wird, viel mehr selbst in die Hand nehmen und demokratisch kontrollieren. Und natürlich brauchen wir auch einen Ausbau von irgendwie Sachen, die für die gesamte Gesellschaft relevant sind, beispielsweise ÖPNV, beispielsweise Bildung. der Bundesregierung bzw. generell aller Parteien, die es nicht geschafft haben, sich ein 1,5 Grad konformes Wahlprogramm zu erstellen, ist für uns völlig abseits von dem, was von der Wissenschaft eigentlich gefordert ist. Und deswegen gehen wir heute einen Schritt weiter und werden heute aktiv in die Finanzierung der Klimakrise eingreifen, indem wir mit bunten, diversen Aktionen in den Alltag des Finanzsektors eingreifen. Und fordern, dass ähm, Investitionen in Zukunft ähm, sich an sozialen und ökologischen Bedürfnissen orientieren. Zudem braucht es da gewisse Aspekte unserer Wirtschaft grundlegend als unveränderbar hingenommen werden, wie beispielsweise der Profit- und Wachstumszwang und der Konkurrenzdruck, ähm, eben außerparlamentarischen Druck, den wir heute auf die Straße bringen möchten, um eine demokratischere Entscheidung über unsere Zukunft zu ermöglichen. और जो है वो मामला है